Meine Praxiserfahrung. Viele Menschen denken viel über die Beziehung nach, aber tun zu wenig für sich. Statt sich in die Sicherheit des Elfenbeinturms, des Ursachenerklärens zu flüchten, ist es klüger, das Risiko des praktischen Experiments zu haken. Tipp! Statt X Thesen überlegen, warum es gestern in der Beziehung so schlecht lief, in der heutigen etwas Neues probieren. Und herausfinden, ob es zu einem besseren Resultat als gestern geführt hat. Natürlich können Sie übermorgen die Versuchsreihe entsprechend, welcher Teil Ihres anderen Verhaltens funktioniert hat, weiterführen.